Hi hey, Leute, es geht an den Kanal. Guten Abend meine Zuschauerinnen und Zuschauer. Nee, du bist doch gar nicht gemeint. Verschwinde! Es geht an den tolle elkner Da wurde 1920 oder paar 20 geplant. Und 1933 war Baubeginn. Und da haben sie auch schon die Brücken und alles so gebaut. Hier an einem kleinen Weiher habe ich übernachtet und jetzt lassen wir die Auto hier stehen und laufen zum Hafen, das ist ungefähr ein paar Kilometer. Wir sind hier am südlichen Rand von Leipzig. Dann ging hier noch ein Weg durch die Wiese, aber das war Blöde wahrscheinlich noch vom Bauern. Aber hier hinten um den kleinen Teich gibt es bestimmt einen kleinen Weg. Glücklicherweise das ist das hier auch noch nicht ich bin da einfach hinter der Wiese weitergelaufen. ging aber keinen Weg weiter, nur Tierfahrt. Da komme ich hier in so einer Wildnis raus. Was für Bedirnelemente findet man hier. Und da oben ist die Straße. Ja, ich bin eigentlich da vorne auf die Wiese gegangen. Weil da so eine Fahrspur war, wo öfters mal einer mit dem lang langfährt oder so. Dachte es geht durch. Ich kam hier in dem Welschen raus. Jetzt dachte, dachte ich, ich schlag mich durch. Auf der anderen Seite kommst du bestimmt irgendwo raus. Aber nee, da hat es mich reingerissen. <lacht> Linksrum Zäune. Und zwar so eine blöde Zäune, wo man nicht rüberklettern kann. Beim ersten Anlauf bin ich nie weit gekommen. Weil ich jetzt so weit zurück musste, dass ich gerade wieder beim Auto bin, habe ich gesagt, ich gucke jetzt mal, dass ich hier noch mal kurz in den See springe und dann fahre ich mit dem Auto vor. <lacht> ich sehen noch mal kurz zu waschen jetzt habe ich mir ein paar trockene schuhe angezogen und ein paar neue socken und jetzt fahre ich aber mit dem auto gleich ein stück in die richtung und laufe dann einen halben kilometer weniger weil da drüben ist irgendwo ein bäcker habe ich gerade in als hand ich habe ja vorhin Aschkirch eine Banane gehabt, weil ich nicht mehr hatte. Da hinter mir ist eine Kleingartenanlage. Da wollte ich gerade eine Dose suchen. Aber da rannten massenweise Leute rum, die gerade in ihre Gärten wollen. Das war mir dann doch nichts. Schön, schön, den den Lockstieg. Lockstieg. Das ist ich den Durch der Text welches Lockstoff. Lockstoff, eine Substanz, welche dazu bestimmte Wesen Zum Beispiel bei Tieren, die im Partnerverfahren Oder bei Geotechnik die Technik zu Locken Und jetzt gehen wir aufs reichste er täuscht, dass man vor Anlocken verschiedener Wesen braucht. Zum Beispiel die Tiere von Bordner zur Bauung, um herbeizulocken. Oder beim Geocachen, um die Gäsche zum Locken anzulocken. Auch, so mir, ja. Und guck' ja, kommen die sogar auch auf rechts und dann da Das ist mal gut. Lockstoff ist dabei. Deckscher Lockstoff. Und Nadeln. So. Ich muss ich jetzt wohl doch nähen. Ich dachte, hier gibt es noch eine Nadel. Ich sehe das Nadel-Ursee ist sogar. Könnte. könnte was lernen. Ah, oh, ich hab's geschafft. Ich ja ein Glück, weil ich mit Tommy DD noch relativ kurz nur lernen nicht besonders schön, aber Tommy DD könnte man ein bisschen fantasie lesen. eine tolle Idee. So, da ist doch abend hier. Wikipedia schreibt dazu, der Lindenauer Hafen in Leipzig gehört zum Projekt elf sor kanal Darüber ich mich mehr. Er wurde 2015 mit dem Karl-Heine-Kanal, der eine Anbindung an die Weiße Elster hat, und Entgegen seinem Namen liegt der Hafen nicht im Stadtteil Lindenau, sondern zwischen den Stadtteilen Neulindenau, grünau und Schönau. Baubeginn war im März 1938. Im Frühjahr 1943 wurden die Arbeiten eingestellt. Hier versteckt sich irgendwo einer. Der Cash nennt sich Ich mag es, wenn mich keiner sieht. dem äh, Jale-Elster-Kanal, der halt hier nach Leipzig noch gehen sollte und damit Leipzig an die Wasserstraßen angebunden werden sollte. Das wurde 1920, glaube ich, geplant und 33 1933, 1933 war Baubeginn. Die haben es dann 1943, glaube ich, den Bau wieder abgebrochen und wurde dann nie wieder weitergebaut. Die Häuser am Hafen, die wurden zu DDR-Zeiten noch als Lagegebäude genutzt und so, sind aber seitdem am Verfallen und den Kanal haben die auch nicht auf die ganze Länge ausgegraben. Sondern haben dann irgendwann aufgehört. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wo die aufgehört haben, aber wie bei so großen Bauprojekten wurde woanders schon eine Brücke gebaut und eine Schleuse ist auch schon gebaut worden, die steht auch so irgendwo im Feld rum. Und die wollten wir uns jetzt noch angucken, die Brücke und dann die Schleuse. War ja übrigens nicht der südliche, wie ich vorhin gesagt habe, nicht der südliche Rand von Leipzig, sondern es war so mehr östlich. war gerade hier im Netto gewesen, weil ich dachte, ich kann gleich zwei leere Seltos und zwei Bierflaschen loswerden. Aber beides haben sie nie angenommen. Bierflaschen, na gut, Bügelflaschen werden halt nie überall genommen. Aber dass die, die normalen Seltosflaschen nie annehmen, das war jetzt ein bisschen komisch. Aber eine Ja, jetzt warten wir erstmal auf den Zug. In Kleinwölferode hat ein Schrankenwerter die Schranken etwas zu spät geschlossen. Dadurch hat ein Autofahrer etwas Zug abbekommen. Und damit uns das nicht auch passiert, warten wir hier mal. Hier in der Senke sollte wahrscheinlich der Kanal lang gehen. Ich stehe hier mitten im kanal war alles soweit fertig nur die brücke fehlte noch selbst die straße ist genau auf die brücke ausgerichtet wahrscheinlich wurde sie damals extra verlegt um die brücke hierher zu bauen Weil wenn man von hier kommt, kommt man genau auf die Brücke. Hier gibt es den Hunkesch zum ehemaligen Bad, da kommt man hier in den Wald, und da ist er, im Hintergrund hängt mein Handy. Die 25. zuletzt gelockt. So ja lange her. Testnimmt sich, packt die Badehäuser ein. Ja, hier gerade früher ja, das Freibad Wüste Neutsch. In dieser Serie wollen wir allen Geocacherinnen aus nah ein kleines Stück unserer eigenen Kindheit und so und gleichzeitig ein wenig gegen das allgemeine Vergessen antreten. Vom ehemaligen Freibad-Büsten Neutsch in dem unmittelbar daneben gelegenen fkk tümpel das Ei, ist heute leider nicht mehr viel In den 1970er bis 1980er Jahren. Der damaligen DDR hingegen war durch die ein gelüster Naherholung. Die Zeit benutzten und heute stark verlandeten Gewässer sollten Teil des österreichischen Kanals werden. Dieser endet nicht weit weit von Füchs zu bei N. Mürren, hier angegeben. Außerdem steht nicht umsonst in unmittelbarer Nähe des Innenwaldes Beibads, schleusen ruhen hier seid ihr nun am parkplatz angekommen davon ist heute nicht mehr viel übrig lediglich eine kleine am eingang und eine größere ratenfläche zeugen noch davon dass ihr einmal fahrräder mobiles und sogar das eine oder andere auto stand auch ein kleiner campingplatz war hier vorne und wurde regelmäßig solltet ihr bisher mit dem auto gefahren sein gewonnen so wir vor dem längst an Moos und Gras verwobenen Betrieb. Auf dem ehemaligen Parkplatz gelangt man sicher nur zu Fuß. Zum Cache. Besucht wird auch hier eine Mikrodose abseits des Fahrwegs. Das ist dieser hier, den ich gerade hat. habe. Zum selben Thema, das mir von noch an, gibt es hier noch ein Müllbild. eine kleine Cache-Serie in Reminiszenz an zahlreiche Ausflüge in das Freibad Wüstenwald. Sind ein paar Fotos mache dabei von dem Freibad, aber das könnt ihr euch auf der Geocaching-Seite angucken. Also war fast sogar der Parkplatz und ein cache versteckt. Angler ohne Ende hier, das muss schon unbedingt haben. Das muss ich nicht gerne beobachten beim Suchen. Also suchen wir uns jetzt den Schlafplatz, wo wir übernachten und dann machen wir einen gemütlichen Abend. Also ca. 500 Meter hinter uns, bis dahin haben sie Graben hier. Und diese Betonmauer, das scheint nochmal eine Absperrung zu sein, damit man hier frei freipumpen konnte. Ja, hier ein kleiner Überblick über den Elbe-Elster-Kanal. Wir gehen zuerst in den Leipziger Hafen. Den sehen wir hier. Und folgen dem Kanal. Bis an die Stelle, bis hierhin wurde er gegraben den weiteren verlauf sehen wir an dem grünstreifen ich vermute sie haben hier auch weiter gegraben und dadurch ist die erde halt ein bisschen feuchter und es wächst viel unkraut und kleine bäume und hier sehen wir die brücke und links die Saale. Ja, saum klanglos. Am, am Ende wurde er auf und wird durch ein Maisfeld ersetzt. auf ein Nulles. Das heißt: Blick auf die Agrargenossenschaft. Die ist hier hinter mir. Da liegt was zwischen den Küchen, ist sowas. Also ja klar, das ist er. Da kommt noch Wasser raus, Ja, da lag hier unten im Dreck. Müsste jetzt zu sehen sein auf dem Video war Wasser drin in der Dose, das Notbuch, ein einzelner Zettel, war klatschnass. Ich habe erstmal hier oben den Tropfen gelegt. Muss ich dann nicht drum kommen ich habe hier nichts mit. Ja, ich bleibe gleich hier stehen über Nacht. Ich dann gemütlich hinfahren morgen. Und jetzt hole ich mir hier noch einen Cache. Ah, hier unten muss der Cache irgendwo sein. Ostseite vom Bach. Also auf der Seite, wo ich jetzt bin. Komisch. Der Kanal ist ungefähr auf Höhe, wo der Schatten jetzt ist. Das Wasser. Jetzt ist ich auch noch mal Mein Gott, bin ich blöd. Was auf der anderen Seite vom Kanal ist der. Ja. Und ich denke auf der Seite hier. Runter. Ja, hier. Vorne habe ich eine Brücke gesehen, dürfte du nicht mehr so weit sein. Ha. Hier kommt nämlich genau der Bach raus wie auf der anderen Seite. Scheint doch untertuniert zu sein, wenn man das so sieht. Interessant. Und hier an der Ostseite, in 77 Metern, sollte die Dose liegen. Da hätte ich die Kamera an hier stehen lassen. wäre ist mal rückzu über die Straße gelaufen. Hab ich habe halt hier ganz gut geschlafen. Auto also, ist die, die sind zähne, sind eigentlich immer wieder noch ein bisschen Ich bin dann mal reingegangen, weil auch die Mücken langsam aggressiv wurden. Und im Auto hatte ich eigentlich nicht gestört. Aber ich kann mich ja spät hier und Jetzt dachte ich, ich noch nochmal die Bemachung mit dir am Weg und dann geht's wieder hin. Flughafen Leipzig. Ja, ich bin hier in Machern. Man muss nur Machern. Ja, hier im Schlosspark gibt es eine Sorameter. Vorhin gelesen und wir sehen es, würde Da gehen wir mal hin. Ansonsten, Cache-mäßig ist ja gar nichts los. Es gibt die Multicache. Da muss man hier durch den Park spazieren und irgendwelche Zahlen finden. Aber dazu habe ich schon die Kinder geschlossen. Deswegen noch ein bisschen kleine Runde an der Pyramide vorbei und gucken. Keiner hat einen Cash dazu gemacht, ist ja. ist ja komisch. Oder die mysteriösen Kräfte der Pyramide lassen alle Cash verschwinden. Da sollten mal ein paar verschwörungstheoretiker auschecken. aus den augenwinkeln beim weit weit vorbeilaufen die frau hier gesehen und dachte da ist eine frau die hier die pyramide fotografiert <lacht> und gerade auf dem handy rumtippt unseren entschlafenen also haben die hier ihre leute beerdigt Ja, ich find, das vorhin so einen Und vorbeigehen von Weidem, ja, vor ja Und ich gerade schärfen, warum bin ich das Künstliche Ruine, die Ritterburg. Ja, das war zu der Zeit 1700, was stand hier, 1729, oder sowas. 1700 und wurden gerne mal so eine alten Bogen gebaut die einfach bloß als Ruine optisch bislos her machen sollen haben wir ja in Pilnitz auch book Ja, schöne gemütliche Parkanlage hier in Machern. Kann man sich auch mal länger angucken. Jetzt soll ich mal eine Runde durchschreiben, wie ich es jetzt gemacht habe. Macht einen ganz schönen Eindruck. Vor allem durch die vielen interessanten, nötigen Bauwerke. So, ja, und jetzt geht's Höhme. So, bin gerade wieder von der Autobahn runter, schöner Blick auf Dresden.